Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und begrüße euch heute zu einem neuen Rezept. Heute zeige ich euch, wie ihr mit wenigen Zutaten eine richtig leckere, cremige Erdnussbutter-Eiscreme herstellen könnt. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das ist dann also die fertige Eiscreme. So schaut sie dann aus. Eine sehr cremige, eine sehr leckere Sache. Ihr könnt natürlich noch damit ein bisschen spielen. Ihr könnt zum Beispiel noch mehr Erdnussbutter reingeben, als wie im Rezept angegeben, damit es natürlich noch kräftiger vom Geschmack her. Ihr könnt allerdings genauso gut auch noch ein bisschen Süße reinbringen, wenn ihr möchtet. Datteln gehen da gut oder sonst ein bisschen Ahornsirup oder Agavendicksaft. Sowas geht auch noch, wenn ihr ein bisschen Süße drin haben wollt. Im Rezept selbst habe ich jetzt gar keine Süße verwandt, weil ich eigentlich wirklich diesen cremigen Erdnussbuttergeschmack so mag. Aber ihr könnt auch gerne, wenn ihr es ein bisschen süßer haben wollt, da noch ein bisschen dran spielen. Okay, wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, hier unten drunter sind die Zutaten und Zubereitungsschritte. Darüber hinaus, wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt gerne eine E-Mail an. Markus Dann war es das für heute. Bei mir gibt es lecker, lecker Erdnussbutter-Eiscreme. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.